Hallo Freunde, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich präsentiere euch hier wieder mal ein weiteres Mal wieder mal zurück zum Silvester-Talk, diesmal für das Jahr 2022. Ja, ihr könnt das hier mehr oder weniger wie so ein kleines Podcast-Dingchen hier ansehen, wenn ihr möchtet. Ich werde ab und zu mal ein paar Bilder einblenden, aber ansonsten könnt ihr das ruhig auch einfach nur im Hintergrund anlassen, während ihr irgendwas zockt. Ja. Ähm, letztes Jahr war krass. Falls euch letztes Jahr interessiert, dann schaut euch das Silvester-Video von letztem Jahr an. Und äh, dieses Video wird wahrscheinlich etwas kürzer als das Silvester-Talk-Video vom letzten Jahr. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr nicht wirklich viel zu erzählen. Ich versuche ein bisschen was zu erzählen. Ich hätte mich heute ganz viel über meinen Kanal reden. Aber auch ein bisschen was über Real-Life-Stories. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. An. Im Januar gegen Pokémon leuchtende Perle ganz normal weiter. Wie immer. Ja. Ähm. Außerdem kam später in dem Monat ein cringy dingy-video, wo ich alleine fürs Intro länger gedau gebraucht habe als für das Video selber. Ja, das, das iCringy-Video. Ähm beziehungsweise das iCringy Intro. Ich glaube, daran können sich noch die meisten von euch erinnern. Ähm, ja, das war noch, als ich meinen alten PC hatte, da hatte ich das äh, geschnitten und deshalb... Ich habe wirklich das Video, das Intro so geschnitten, dass ich immer Frame zu, Frame zu Frame zu Frame gegangen bin. Ich konnte aber manchen Stellen des Videos, zum Beispiel so ganz am Anfang, wo ich so 10.000 Videos von mir eingeblendet habe in dem Intro, da ist ständig mein Schnittprogramm abgestürzt. Das hat es einfach nicht gehandelt, vor allem nicht auf meinem alten PC, aber generell wird es, glaube ich, auch so oder so nicht handeln, aber auf jeden Fall... Es war wirklich ein Nightmare zu schneiden, ich wollte es aber unbedingt machen. Ich habe auf jeden Fall bei mir versucht, darauf zu achten, dass das Editing logisch ist und gut ist und dass man an den Seiten auch nochmal so hin und wieder ein paar andere Videos von mir sieht, während es eigentlich nur auf ein Video fokussiert. Ich, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Ähm, ich habe in diesem Monat auch noch angefangen, Pokémon Legends Arceus zu spielen. Ähm, ein relativ in Ordnung Spiel, also das Spiel ist in Ordnung, ich habe nichts dagegen, aber ist halt... Ein naja. Das Spiel hat so seine Mankos, sieht nicht schön aus. Ähm, aber hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe super viele Scheiße im Spiel bekommen. Holy moly. Also das hat nicht Spaß gemacht. Ansonsten ja, es kam weiter ein Pokémon und ähm, das war der Monat. Im Februar gegen Pokémon Leuchtende Perle ganz normal weiter. Nochmal. Neu. Aber ich habe den Champ irgendwann geschafft und habe dann angefangen, die After Story zu spielen. Es kam ein Patently Stupid Video raus, was einfach ein Jackbox Spiel ist und ich habe es zusammengeschnitten und das Video ist, äh, super funny, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Außerdem, ähm, ich habe schon seit, seit ich dieses Video dort hochgeladen habe, das ist im Februar gewesen, habe ich geplant, noch mehr Patently Stupid Videos hochzuladen. Ich habe auch noch ganz viele Aufnahmen bei mir und, Spoiler, es werden auch bald neue Patently Stupid Videos kommen und äh, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Schaut euch das Original wieder an, falls ihr nicht geschaut habt. Es kommen bald noch neue Penny so Videos. Ähm Ja, es gab eine Nintendo Direct, wo Sachen gezeigt wurde, wie Mario Kart Deluxe, Deluxe, wo einfach nur neue Strecken kommen. Ich habe es jetzt keine Ahnung, kein Update, ich habe das jetzt ein bisschen gespielt so mit jemandem, der das äh der die DLC gekauft hat, Danke Mützi und ich finde die Strecken in Ordnung. Ich finde trotzdem blöd, dass das Mario Kart 8 ist, was wir spielen, und die das als neu verkaufen. Aber schrecken Sie nicht schlecht. Genau, dann wurden noch in dem D in dem, äh, D -D Direct wurden noch Strikers gezeigt. Was Nintendo einfach aufgegeben hat das Spiel. Ich war so gehypt auf das Spiel, hab's gekauft. Ich bereue, dass ich es gekauft habe. <lacht> Earthman wurde gezeigt. Ich habe mich total gefreut, ich wollte es unbedingt mal streamen auf Twitch. Guck mir auf Twitch. Aber ich hab's dann. Äh ja, was habe ich eigentlich? Ich habe es glaube ich einfach vergessen oder so. Ja, irgendwann kommt bestimmt irgendwann dieses Jahr. mal gucken, mal gucken keine Ahnung. Äh, Nintendo Switch Sports wurde gezeigt, was meiner Meinung nach auch wieder einfach nur eine Enttäuschung ist. Das Spiel hat kaum Content, es kriegt ab und zu mal ein paar Updates, aber das Spiel hat nicht einen einzigen Spielmodus, der mich wirklich hockt, der mich wirklich interessiert, wo ich sage, ja okay, das Minigame ist auf jeden Fall wert, die Überlegung, ob ich ihn vielleicht doch holen. Nein, das... ist nein. Nein, da, da hole ich mir lieber dieses fitness sportspiel von der Switch, wo du so dieses, dieses Lenkrad hast und dann so drücken. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Kirby wurde gezeigt. Ich hab's gekauft, hab's einmal gestreamt, hab die erste Welt durchgespielt, hab's dann nie mehr angefasst. Also, ich weiß, ich habe es einfach nur daran lag, dass die erste Welt mich überhaupt nicht gehuckt hat. Ob das die erste Welt alleine schon mich nicht interessiert hat an dem Spiel. Weil eigentlich liebe ich Kirby und ihr werdet auch bald noch mehr Kirby von mir sehen. Aber vielleicht spielst du mal noch mal. Portal wurde gezeigt und da haben wir heutzutage äh glaube erst letztens oder so so ein Portal Raytracing Tracing äh, Remake nicht Remake so ein Texture Swap gesehen und ähm, ich würde lieber ein bisschen über äh, Portal RTX reden, weil das ist sehr interessant. Ich habe es noch versucht zu starten bei mir, aber hat leider nicht ganz geklappt. Ähm hättet ihr Bock, dass ich nochmal Portal spiele oder Portal 2? Ich habe es dann nie durchgespielt. Ich habe tatsächlich Portal 2 nie durchgespielt, hätte ich ja Bock drauf. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Genau, uns bei wurde gezeigt, ist ein cooles Spiel, kann ich nur empfehlen und ja. Ach ja, und sie haben ein Spiel gezeigt, was immer noch nicht draußen ist. Advance Wars. Nintendo war kommt denn das Spiel raus. Ich habe irgendwann im Monat noch Tori 2 gespielt. Das Spiel kam schon ja, 2021 raus, immer gegen Ende. Ich habe es nie gewusst, ich mir hat nie jemand gesagt, dass TORI 2 existierte. Ich habe TORI 1 irgendwann letztes Jahr gespielt, fand es richtig cool. Ich dachte mir so, ah, das ist ein cooles Spiel, ganz nett. Für Euro ist es super. Und dann habe ich irgendwann dieses Jahr gemerkt, boah, wait, wait, wait, wait, es, es gibt einen zweiten Teil? Es, äh, es gibt einen zweiten Teil? Und da habe ich das halt so früh wie möglich, als ich erfahren habe, direkt aufgenommen. Und dann spät. Und ja, war ein cooles Spiel. Und was noch passiert ist, ich habe ein Fan-Game gespielt. Isaac X Pflanzlichen Zombies. Das Eylroll hier ist, es war ziemlich nett, war ziemlich cool, vielleicht komme ich nochmal noch mal zurück zu dem Spiel, wenn es euch interessiert, vielleicht mache ich das ja, und, ähm. Ich habe auch noch ein Spiel gestreamt, das heißt Carrion, das war so ein cooles Spiel, da hast du so ein großes Monster gespielt, wo du alles umgebracht hast, Rätsel gelöst hast, war ganz cool, habe ich bis zum ersten Dritten gespielt und speaking of erster Dritter. März war ein sehr komischer Monat. Ich habe nämlich irgendwie knapp zwei Wochen Pause gehabt, von 22.2. bis 5.03. Äh, habe dann direkt angefangen mit äh, neuen Tori-Leveln, weil ich die auch noch spielen wollte. Ich habe ein weiteres random Stream-Game gespielt, aber ich habe es tatsächlich gestreamt. Und zwar SJ19 Learns to Love. Ist ein ganz netter Metroidvania, der super kurz ist und ja, ist ganz nett, hat eine nette Grafik. Ist äh, ganz in Ordnung. Und dann irgendwie nochmal eine Pause. Eine Woche Pause. Vom 5.3. bis 13.3. Und generell merke ich gerade, dass ich diesen Monat sehr viele Pausen hatte. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, was ich da in dem Monat gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwie äh, privat viel zu tun hatte. Oder generell einfach nicht so viel Bock hatte, Pummern zu spielen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht lag es auch am Shiny-Hunten. Denn ich habe ein Shiny-Girandina geshiny huntet Ich weiß nicht. Wann das war, als ich es gescheint erhalten habe, war auf jeden Fall irgendwann im Jahr. Und das Video selber habe ich dann im März hochgeladen. Und äh, ja, das war einer der luckiesten Shiny ever. Ich habe es super früh bekommen. Damals wusste ich nicht, wie früh das war. Ich habe es nicht ganz realisiert. <lacht> ah, ja, ja, damals dreistellige Zahlen fürs Shiny Hands. Ah, ich, ich, ich vermisse das. Ähm, ja, machen wir einfach weiter mit April. Fortnite! Ja, ich habe nämlich im April ein april video gemacht, wo ich angeblich Fortnite spiele. Spoiler, ich habe kein Fortnite gespielt, aber das wisst ihr ja nicht. Ja, ich habe einfach nur, Ich sage euch nicht. Ihr könnt euch das Video anschauen, wenn es euch interessiert. Ja, eine Quintedinting-Folge kam raus, wo ich das erste Mal versucht habe, ein Overlay zu benutzen. Also, statt dass man einfach nur meinen Browser sieht, mit oben den ganzen Leisten, die ganzen Tabs, die ich offen habe, und dann an der Seite noch die ganzen empfohlenen Videos und was auch immer, ne, sieht man nur das Video und nur meine Cam und ansonsten der Rest ist freier. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. So ein kleines Overlay, dass das ein bisschen smoother ist, dass man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Und in dem Video habe ich es noch nicht ganz richtig benutzt. Aus irgendeinem Grund habe ich alles nach oben geschoben und nicht das Video nach unten und mich nach oben, damit man mehr vom Video sieht. Aber ich denke, es ist ein bisschen eine gute Idee mit dem Overlay. Ich werde es auf jeden Fall noch in den nächsten paar Folgen weiterhin so benutzen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich es verbessern könnte, dann lasst mich gerne wissen. Ich habe ein Overwatch-Video hochgeladen. Hat sich irgendwie kaum einer angeschaut. Aber ich fand es halt lustig. Ich habe einfach nur so Random Overwatch gespielt. Ähm... Ja. Es kam die Rückkehr von Zelda Skyward Sword. Ich habe ja seit Dezember 2021 Letzt äh, Zelda gespielt und danach gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es irgendwie einfach vergessen und hatte irgendwie auch die Lust dann verloren. Aber als ich dann irgendwann sehr nah am Ende von Pokémon war, weil ich war ja schon in der after story habe ich mir irgendwie überlegt, was könnte ich denn jetzt noch machen? Ach, warte mal, ich habe vergessen, Zelda weiterzumachen. Und dann habe ich Zelda weitergemacht. Und, äh, tatsächlich war das eine gute Entscheidung, weil Zelda hat wieder Spaß gemacht, als ich es wieder angefangen habe. Und, ähm, in dem Monat habe ich auch noch das Video Shiny Shaman und Shiny Darkrai hochgeladen. Ich weiß nicht genau, wann ich die beiden bekommen habe. Das war schon ein bisschen was her, glaube ich. Nicht zu weit. Aber ja, die beiden habe ich bekommen. Die habe ich gescheit Shaman war super easy. Und Darkrai... Ähm... Darkrai... Ja... Reden wir nicht drüber. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Monat. Es ist der Mai und eigentlich hätte jetzt ein FNF-Update-Video kommen sollen, aber das FNF-Update kam noch nicht raus und es kam bis heute immer noch nicht raus. Also, wir haben nicht einen einzigen Trailer, Teaser, Update, irgendwas bekommen. Es wurde verschoben und mehr wissen wir nicht. Also das wolltet ihr gar nicht wissen. Okay, tut mir leid. Ähm, ja, Pokémon Leuchtende Perle gegen diesen Monat zu Ende. Ich habe die letzten Folgen gemacht, ich habe alle Legis gefangen, ich habe die Liga gemacht, also die Rematches. Äh, ja genau, ich habe noch ein random Steam-Game namens Deepest Sword gespielt. Ich fand das Spiel ganz nett, es hat mich sehr an Getting it erinnert. Ähm, Leute, die sich das angeschaut haben, haben sofort ein bisschen, ich sag mal eher zweideutig bei dem Spiel gedenkt, gedacht. Als sich andere Leute das Spiel, beziehungsweise das Video von mir angeschaut haben, haben sie, ja naja, ich sag mal etwas zweideutig gedenkt, ged Fuck, warum sage ich das immer? Haben die etwas zweideutig gedacht? Ich habe das beim Spielen nicht so wirklich mitbekommen, dass man das Spiel auch so betrachten kann. War auf jeden Fall nicht Absicht. Whatever. Ähm... Ja, es kam auf jeden Fall nochmal Zelda in dem Monat. Und... Ähm, ja. Mal weiter. Im Juni kam ein pokémon sehen und Purpur-Trailer, der zweite um genau zu sein. Ich habe eine Reaction gemacht und bin kurz über die einzelnen Sachen drüber gegangen. Und holy shit, das Video ging richtig ab. Also, das ist wirklich. Wenn ich mir sagen würde, es gibt drei Videos, die dieses Jahr am meisten, ich sag mal, Views bekommen haben. Dieses Video ist auf jeden Fall Platz 2 mit 200 und fast 50 Views. Also, das war. Das fand ich echt krass. Da dachte ich mir auch, vielleicht sollte ich mehr von solchen Videos machen. Statt einfach einen Livestream zu machen, wo ich mir auf die Sache reagiere, dachte ich mir ab dem Moment, okay, vielleicht nehme ich die Reaction auf und statt das einen Livestream zu machen, leite ich es dann einfach ein bisschen mehr gecuttet wieder hoch. Hm? Hm? Hm. Vielleicht kommt das ja gut an. Ihr werdet es auf jeden Fall in der Zukunft bestimmt nochmal öfter machen. Ja, mal gucken, ob es gut ankommt oder nicht. Ich habe mich in diesem Monat entschieden, endlich Neptunia 2 anzufangen und ähm, das Spiel ist jetzt fast durch. Ich werde es jetzt wahrscheinlich irgendwann im Januar durchkriegen und dann mal gucken, was als nächstes kommt. Aber auf jeden Fall ist ein gutes Spiel. Außerdem ein großes Spiel für mich persönlich, was rauskam, war der Cuphead DLC. Habe ich in einem Stream tatsächlich geschafft, in einem Stream durchzuspielen. Das Spiel ist echt super toll. Ich kann es euch nur allen empfehlen. Alle, die Cuphead mögen, alle, die das Base Game von Cuphead gespielt haben, holt euch den DLC. Es ist eine Schande, wenn man sich den nicht holt. Ja, holt ihn euch! Das ist, das ist wirklich, wenn der DLC ein eigenes Spiel wäre, wäre das definitiv ein Game of the Year. Ein Video, was ich schon ewig lang geplant hatte, habe ich dann endlich in diesem Monat hochgeladen. Warum mache ich Let's Plays, Aufstieg und Abschutz der Let's Play Szene? Und da, ich finde, ich habe da ziemlich gut über die Let's Play Szene geredet. Und auch allgemein, warum ich überhaupt Let's Plays mache. Falls ihr es wissen wollt, schaut das Video an, whatever. Das Video kam generell sehr gut an und äh, ich glaube, Leute wollen immer noch, dass ich so eine Art von Video weiterhin mache. Problem ist nur, ich habe keine wirkliche Ahnung, genau was ich da machen soll, weil ich möchte nicht immer nur so über so ein bisschen was Negatives reden, wie so Absturz. Ja, wenn es geht, würde ich auch gerne von Absturz zu Aufschick reden, aber generell, mir fehlen einfach die Themen. Dass ich das halt sagen will, ich würde gerne sowas öfter machen, aber mir fehlen die Themen, falls ihr Ideen habt, was ich so machen könnte, worüber ich reden könnte. Lass mich wissen, ich mache mehr davon. Ich habe ein Fangamer-Hall, ein bisschen so Unboxing-Video gemacht, wo ich ein paar Sachen zeige, die ich mit meinem Geld gekauft habe. Ähm, Facts, Facts. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich hatte einfach Bock auf das Video, ich dachte mir so, hey, das könnte lustig werden. Vor allem mit so einer großen Box, wo ich habe, wo ich nicht sage, was ich drin habe. Ähm, es kam gut an. Es haben auch tatsächlich irgendwelche random englische Leute drunter kommentiert. Ähm, okay. Erreicht wohl alle Sprachen, das Video. Episch. Ich habe ein Fall Guys Video hochgeladen, wo ich darüber geredet habe, dass Fall Guys jetzt kostenlos ist und warum das gut und gleichzeitig auch schlecht ist. Das Video wurde leider ein bisschen zu lang, habe ich das Gefühl. Ich wollte halt ganz normal Fall Guys Video machen, wie ich sonst immer mache, aber ab und zu habe ich dann halt das gemacht, was der Titel halt so zeigt, dass ich halt so ein bisschen die positiven Na nach und negativen Teile davon Spreche äh, ja whatever. Ähm, ich habe Timestamps gemacht. Ähm, ja keine Ahnung. Generell habe ich auch gemerkt, dass in diesem Monat nicht wirklich viele Videos kamen. Genauso wie ich glaube letzten Monat war das auch oder vorletzten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ich weiß nicht was da war. Vielleicht hatte ich viel zu tun. Ich kann es nicht sagen. Der Juli schadete damit, dass ich ein random Steam-Game wieder mal gespielt habe, aber mit einem kleinen Twist, denn ich habe ein paar Real-Life-Szenen reingeschnitten, wo ich einfach Real-Life-Schach gespielt habe und ich dachte mir so ein Konzept, das ist richtig funny, ähm, aber es hat wohl niemanden gejuckt. Aber ich, ich fand das Video auf jeden Fall ziemlich funny, ich fand die Szenen, die ich da gemacht habe, ziemlich lustig. Ich, ich dachte, ich denke mir, vielleicht mache ich sowas noch mal in der Zukunft keine Ahnung wird euch gefällt. Ich, ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall cool. Vielleicht mal mais mal schauen. Ja, es kam mehr Zelda. Ich hab was ich, ich habe cringe Dingy hochgeladen, meiner Meinung nach einer der besseren Folgen von Cringe Dingy. Ähm, hat wirklich super wenig Views bekommen. Ich habe gedacht, das würde vielleicht ein bisschen mehr bekommen, aber ich glaube ich habe allgemein das Gefühl cringe Dingy ist nicht mal so ganz beliebt. Ich glaube nur unter den Leuten beim Discord-Server, das könnte ich nicht noch ganz beliebt, aber halt unter Random Leuten ist das halt Boring, I guess Auch in diesem Monat kam relativ wenig Uploads Aber das lag größtenteils daran, dass ich... Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich krank war Und nebenbei einfach mir dachte ich Kann jetzt nichts aufnehmen, ich habe auch nichts mehr Also, auf jeden Fall, ich hatte, ich war krank hatte keine Videos mehr in Präserve. ich konnte nichts mehr hochladen, ich wollte nichts mehr aufnehmen, weil ich bin total krank. Ich habe sogar einen Zelda-Thumbnail gemacht, während ich krank war. Ich, ich glaube, das war entweder kurz bevor ich richtig krank wurde oder kurz nachdem ich nicht mehr so krank war. Ich, ich, ich weiß nicht mal auf jeden Fall um den Dreh. Ich glaube... Ich glaube, das Video habe ich, hab ich gemacht, kurz bevor ich richtig krank wurde, also das war das war noch mal lucky. <lacht> Sonst hätte ich ja keine Prose gehabt. Das war, ist auch egal, juckt euch nicht. Aber ja, ich war krank. Ich habe die Zeit genutzt, um heißt, glaube ich, war das zu so shiny handen. Dazu komme ich noch später. Und ähm, Ja. Ein paar Belieber später war ich im August dann wieder gesund und habe natürlich angefangen, mehr Zelda für euch rauszuhauen, denn... Ich hatte nur noch Zelda irgendwie vor und hatte dann nichts anderes mehr hochzuladen. Ja. Es gab einen neuen Pokémon Trailer. Ratchen Dingsbums. Ja, genau. Da wurde ein bisschen mehr über Paldea generell gezeigt. Und ja, das kam aus irgendeinem Grund nicht annähernd so gut an wie der vorige Trailer. war, Ja, war ein trotzdem cooler Trailer. Die große Shiny Qual, ah ja, ah ja, das Video. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon seit ein bisschen längerem die beiden Shinies. Aber ja, ich kann euch das Video nur sehr empfehlen. Es ist auch vor allem das kürzeste, glaube ich, vom ganzen Display. Und äh, Folge 66 kommt vielleicht noch. Mal schauen, Möchte ich eine pokédex für machen, Aber auf jeden Fall. Die große Shiny Qual, allgemein dieses Video, ihr seht es auch schon im Thumbnail, hat über 200 Stunden gedauert. Überhaupt. Machen zu können, weil ich so lange diese beiden, nur zwei Pokémon, gebraucht habe, diese beiden zu so shiny handen. Und äh, es, es, es würde mich einfach freuen, wenn ich das wieder anschauen würde, auch wenn meine Reaction ein bisschen komisch ist, weil beide der Reactions ein bisschen komisch sind von mir, trotzdem ähm, hat es extrem lange gedauert, die beiden zu bekommen. Also ja, was ich immer gesagt haben Ich habe in dem oder die quiplash 2 Trilogy hochgeladen, das sind drei Cripplash 2 Videos. Ähm, die schon etwas älter waren, aber ich wollte es ja trotzdem irgendwann nochmal richtig schneiden. Also ich habe bei mir mal, ich habe bei mir einen ganzen Ordner ne, mit all meinen Aufnahmen und ich habe gesehen, das älteste Video, was ich unbedingt noch schneiden wollte, war Couples 2 und dann habe ich das mal gemacht. Das ähnliches werde ich auf jeden Fall auch noch machen mit Pendly Stupid. Das kommt dann nächstes Jahr. Habe ich aber schon also, also dieses Jahr oder aber ich habe auch schon vorher gesagt im Video. Ähm, ja, auf jeden Fall die Videos waren ziemlich lustig. Bisschen komisch ab und zu mal, ja. Das ist auch die ersten Videos gewesen, die Cryptbrush 2 Trilogy waren auch die ersten Videos gewesen, wo ich angefangen habe, also richtig, meine Videos ein bisschen zu zensieren. So von bösen Wörtern her, sage ich mal, zu zensieren, ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es gut ankommt oder nicht. Ich habe einfach mal probiert und ja. Es gibt eine Sache, die in diesem Monat kam, die mich für immer verfolgen wird und ich glaube, ihr wisst alle, worüber ich rede. Ich rede über den Start von Pac-Man World Repack. Das ist wirklich von den Top 3 Videos dieses Jahr Nummer 1. Dieses Video hat am meisten meinen Kanal gepusht. Aufrufe her, Abos her, alles her. Kommentare. Ich habe endlich mal Kommentare wieder bekommen. Holy moly. Also, das Video wirklich, das war die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Kann ich einfach so sagen, wie es ist. Das? Keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, war ein cooles Spiel. Ich habe auch ein bisschen kritisiert, aber generell war es ein cooles Spiel. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall mich an alle Leute, die sich das Video angeschaut haben, weil ich glaube, ich habe es auch selber getestet. Wenn man einfach auf YouTube Pac-Man World Repack Deutsch-German eingibt, findet man nach ein paar englischen Videos direkt meins als allererstes. Das erste deutsche Let's Play. Und ich habe mich da so ein bisschen wie so ein nintendo gefühlt, der dann immer so ganz oben in der Leiste auftauchen, auftaucht. Und äh, Auf jeden Fall an die Leute, die von Pac-Man World ja gestoßen sind. Hi. Äh. Schön, dass ihr euch verlaufen habt hierhin. Bitte verlauft euch wieder zurück. Und ähm. Ich hatte schon theoretisch vor, mehr Pac-Man zu machen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich vielleicht lieber warte, bevor ich sowas mache wie Pac-Man World 2 Let's Play. Weil ich glaube es ist realistisch, dass sie den Teil noch remaken. Weil es auch nicht gerade gerade neu. Pac-Man World 2 war, gar ich. Boah. Ich habe auf jeden Fall auf der Gamecube gespielt, das war ich. Ich habe das Spiel auf der Gamecube. Ähm, ist ein in Ordnungsspiel. Ist aber ganz anders als der erste Teil. Auf jeden Fall, na vielleicht mache ich das mal. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche anderen pac man spiele die ich spielen könnte. Keine Ahnung, machen wir da. Und ja, ich habe auch noch als letztes in diesem Monat die Splatoon 3-Demo angetestet und hochgeladen. Ähm, ich glaube das war sogar einer meiner ersten Videos, wo ich mein Intro benutzt habe. Fällt mir gerade auf. Ähm ja dieses dieses Gameboy-artige Intro mit dem mit dem Regenbogen und alles und hey cool ja ganz kleines kurzes Intro damit es nicht stört aber damit ein Intro drin ist äh, einfach nur so aber ja das Video kam nicht gerade so gut an ich glaube einfach nur weil Leute nicht wirklich so die großen splatoon fans sind in meiner Community ich meine okay ich spiele es gerne aber <lacht> ich glaube es läuft auf jeden Fall besser auf Twitch folgt mir auf Twitch das streame ich ab und zu tun, habe ich tun zwei OctX-Version letztes durchgespielt und auch noch angefangen, Splatoon 3 anzufangen. Also mit dem Story-Mode und ja, keine Ahnung. Gehen wir aber jetzt rüber zum September. In September kam mehr Zelda und es kam auch mehr Pac-Man. Und Pac-Man ging tatsächlich schon in diesem Monat zu Ende. Ihr müsst wissen, ich habe in dem Monat wirklich Pac-Man wirklich so hart reingehauen. Ich hatte wirklich in diesem Monat nicht viel Zeit. Ich hatte privat viel zu tun. Trotzdem habe ich mein Bestes gegeben damit mehr Pac-Man rauskommen, weil ich wusste, euch gefällt Pac-Man und ich wollte euch einfach mehr geben. Ob das jetzt im Endeffekt gut oder schlecht war, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall genau das habe ich getan. Und am Ende des Monats war dann Pac-Man auch wieder zu Ende. Vielleicht mache ich irgendwann noch eine Folge 12. Problem ist, ich wollte eigentlich so 100% mit den Achievements machen in dem Spiel. Äh, das wird vielleicht ein bisschen zu schwer. Ich wollte noch so einen Special Key zeigen. Es gibt ein Special Item in dem Spiel. Das ist so ein Key. Und ähm, der ist extrem nervig und zeitaufwendig freizuschalten plus ich wollte auch noch einen Highscore machen in dem Classic Pac-Man Game weil das ist das schwerste Achievement, dieses Gamer Achievement es ist so viel, was ich auch gerade gesagt habe und ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde vielleicht mache ich einfach nur ein kleines Video wo ich alles nochmal in ins Detail erkläre jetzt bin ich ja nur kurz drüber gehascht, aber vielleicht mache ich nochmal so ein Video oder ich mache es komplett wo ich es auch wirklich mache, keine Ahnung Pack vorbei. Wie gesagt, ich habe mehr Zelda gemacht. Ich finde die von manchen Zelda-Folgen ziemlich lustig, Lol. Ich habe Tori Genesis gespielt. Das war, glaube ich, so ein Anniversary-Spiel für halt Sonic Anniversary. Ich bin kein großer Sonic-Fan, also mich interessiert halt Sonic nicht wirklich viel. Aber es war Tori und ich wollte es trotzdem mal gespielt haben und ja, war ganz cool. Fall Guys im Space, bisschen Fall ist im Welt, alle habe ich hochgeladen. Mir fällt gerade auf, eigentlich hätte ich das Video Super Fall Guys Galaxy nennen müssen. <lacht> Wäre glaube ich lustiger gewesen. Ich finde das Thumbnail ziemlich lustig von dem Video. Nee, wisst ihr wisst was? Ändere den Namen jetzt live um. Gehe jetzt hier auf Video bearbeiten. Und ändere jetzt den Titel um zu Super Fall Guys Galaxy. <lacht> ja, Video. Hat sich kaum einer angeschaut, aber ich fand es ziemlich lustig und vor allem fand ich das Thumbnail <lacht> ziemlich lustig, was ich da gemacht habe. Ja, ist halt, ist halt Fallgeist, ne? Ich habe in dem Monat angefangen mit einem neuen Indie-Game, aber nicht einfach nur so als Random-Scene-Game, sondern als ganzes Let's Play und damit meine ich Bell Boomerang. Das ist so ein ähm, Retro-Plattformer mit einem sehr schönen Art-Style und ich habe die erste Folge aufgenommen und dachte mir so, ja, das Spiel ist richtig cool, das wird ein gutes Display. Auch wenn es irgendwie gegen Ende super schwer war. Und dann habe ich die zweite Folge aufgenommen. Und, oh Junge, das Spiel ist übelst schwer. Ich meine, ich habe auch am Anfang auf Hard Mode gesetzt. Aber ich habe ja auch später im Spiel auf äh, Newcomer wieder umgestellt. Also auf den mehr oder weniger Normal Easy Mode. Und da war es mir immer noch zu schwer. Also, Teil von mir bereut es, dass ich daraus äh, ein Video gemacht habe. Generell, Let's Play von mir denkt sich, ich, ich bin stolz, dass ich das Spiel, obwohl es so schwer ist, überhaupt durchgespielt habe. Ich habe es nicht 100% durchgespielt, ich habe keine Ahnung, wo die anderen Edelsteine sind, die ganzen, nee, Edelsteine, das war falsch spiel, ja. Ich habe es nicht 100% durchgespielt, ich weiß einfach nicht, wo die letzten Rosen sind, es gibt keinen äh, Guide für das Spiel, das Spiel ist halt super unbekannt, aber... Ich habe es durchgespielt. Äh. Aber ja, ich habe es erst im nächsten Monat durchgespielt, also, warum habe ich das eigentlich schon? Keine Ahnung. Ich habe ein Minecraft Escape Room Video hochgeladen, ich habe einfach irgendwann ein paar Monate, das ist schon ein bisschen was her, ich habe schon Monate vorher diesen Escape Room aufgebaut, ich habe mir einfach so, ich will so ein Jigsaw-artiges äh, Puzzle Escape Room äh, Minecraft Map Dings -Bums bauen und ich hatte einfach, ich hatte Spaß das zu bauen. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt davon. <lacht> Ich, auf jeden Fall in Zukunft, ich werde auf jeden Fall in Zukunft irgendwann nochmal ein Escape Room machen. Mindestens ein. Weil ich habe noch ein paar gute Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Aber ich glaube, die Map wurde ein bisschen zu sehr Adventure Map-like statt Escape Room-like. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach unbedingt auch so. Neben unbedingt ein Escape Room bauen, würde ich auch unbedingt mal eine Adventure Map bauen. Ich sollte die beiden, glaube ich, ein bisschen mehr trennen voneinander. Also, sprich, wenn ich ein Escape Room mache, weniger Runs, mehr. Rätsel mehr umschauen und Rätsel, sowas wie die erste Challenge war und weniger wie die zweite Challenge war. <lacht> Sagen wir es mal so: ähm, Trotzdem mag ich die Map. Ich fand das Video ist sehr gut gelungen. Fun Fact: Das ist auch das Video, wo ich am meisten ja, Arbeit reingesteckt habe. Neben halt dem 200 Stunden große Shiny-Qual-Video, wo ich einfach nur 200 schon das Shiny angebracht habe. Aber bei dem Video habe ich wirklich super viel Zeit beansprucht alles zu bauen, ich habe keine Mods irgendwas benutzt, ich habe das alles in Vanilla Creative gebaut, weil äh, Mützi, der, der der Owner war von der kleinen Minecraft Welt, die wir da hatten, meinte, Nee, ich möchte kein Word, also download das ist alles Vanilla. Und ich habe es einfach akzeptiert und dann trotzdem alles so gebaut. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, <lacht> keine Ahnung, aber genau deshalb hat das so lange gedauert zu bauen. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das, schaut euch das Video gerne an, steckt extrem viel Arbeit hinter. Ja. Ich habe ein Random-Game namens and Melody hochgeladen. Ich habe das Spiel gespielt, weil Mütze mir empfohlen hat. Und ich war total schlecht in dem Spiel, weil das Spiel ist auch schwer. Und du kannst es halt nicht über das Schwerkehle da umstellen. Plus die Steuerung hat bei mir einfach gar nicht funktioniert. Also alles hat, ging einfach schief in dem Video. Trotzdem, ich habe so ein gebaut, das aufzunehmen. Ich wollte es einfach mal gerne jetzt noch geschnitten haben und hochgeladen haben, weil das Spiel ist doch ganz cool und ich wollte es einfach ein bisschen mal zeigen. Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich noch ein Video machen werde dazu, wo ich das... Äh wo, wo ich besser spiele, aber habe ich irgendwie nie gemacht, keine Ahnung, ob ich es noch sehen wollte oder nicht, ansonsten... Wenn das game einmal rauskommt, vielleicht spiele ich es, wenn es interessiert... Weiß ich nicht... Keine Ahnung... Und es wird Zeit, noch für diesen Monat, für eine Real-Life-Story-Time! Denn in diesem Monat ging meine... mein... mein... ähm... Mein FSJ ging zu Ende diesen Monat... Ich habe somit... das hatte ich über ein Jahr lang... Bei, einem, bei so einer alten pflege gearbeitet. Ähm, weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es war, es war okay generell. Also alles in allem war es okay. Es war schon anstrengend. Ich hatte aber auch ein paar Kompromisse gemacht, damit ich nicht, damit es für mich nicht mehr so anstrengend ist. Ähm, blablabla interessiert wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe gesagt, ich ich, ich war das tatsächlich etwas länger als ein Jahr, weil irgendwie mit dem Vertrag irgendwie was nicht geschummt hat und ich dann zwei Monate extra gearbeitet habe. Ich meine, ich habe ein bisschen Geld dafür bekommen, aber war trotzdem irgendwie komisch, dass ich nochmal zwei Monate extra arbeiten musste. Whatever, auf jeden Fall das ist keine real life story Und äh, ja, machen wir weiter mit dem Oktober. Das Ende von Overwatch kam in diesem Monat raus. Wo ich das allerletzte Mal Overwatch 1 gespielt habe, bevor es dann nicht mehr existierte. Ich finde es immer noch saudum. Ich möchte mal jetzt ein bisschen ranten über Overwatch 2, weil ich habe tatsächlich noch kein Overwatch 2 Video gemacht. Bitte sehen? Vielleicht mache ich das auch noch. Auf jeden Fall, Overwatch 2 kam raus irgendwann. Ich glaube, das war noch im gleichen Monat auf jeden Fall. Und ah, ich habe alles gestreamt. Am Anfang war das super nervig, das Spiel. Du bist mitten im Match disconnected worden, weil du wieder in die Warteschlange geschmissen wurdest. Ja, und die Warteschlange. Junge, die Warteschlange in dem Spiel, die muss ich mal kurz erklären. Du hast das Spiel angemacht und warst in der Warteschlange zwischen 50.000 Spielern. Du musstest eine halbe Stunde warten, bis du endlich das Spiel überhaupt spielen durftest. Wenn ich sogar länger warten. Also, das war echt schlimm. Also, es ist mittlerweile nicht mehr so, aber es war wirklich für mindestens zwei Wochen so. Und das war das war, das war echt kein Spaß. Das war kein Spaß. Ehrlich nicht. Du ist wirklich einfach mitten im Match. Einfach Das disconnected. Warum auch immer. War nicht cool. Ähm. Oder allgemein, ja, Overwatch 2, was soll ich dazu sagen? Es ist halt null ein Upgrade. Wir haben immer noch nicht den versprochenen Singleplayer, bzw. Äh, Man vs. Machine Modus, whatever, bekommen. Äh. Also den, äh. PvE Modus, meine ich damit natürlich. Der wurde uns lange vorher angekündigt. Exklusiv für Overwatch 2. Overwatch 2 ist kaum anders als der erste Teil, grafisch ist besser, aber du musst jetzt Geld ausgeben für alles, ganz ehrlich, das Overwatch ist wirklich das einzige Spiel, wo ich mir denke, bitte bringt mir Lootboxen zurück, weil das neue System, die versuchen wirklich so hart Fall Guys zu rippen, bei Fall Guys ist das jetzt so, es ist ja kostenlos und äh, ich habe mittlerweile mehr Geld in Vorgeist jetzt ausgegeben, jetzt wo es kostenlos ist, als bei Vorgeist Geld ausgegeben, als es noch Geld gekostet hat. Und da habe ich ab und zu mal ein paar DLCs gekauft, mit ein paar Skins. Und jetzt wo es kostenlos ist, sind die Skins so viel teurer geworden, aber dafür gibt es endlich mal wieder richtig coole, ähm... Äh, ja, richtig coole Exklusiv-Skins. So... Ähm... So was ich jetzt halt so was wie jetzt Tsunamiku zum Beispiel und sowas und naja, da musste ich schon ein bisschen in die Gel Geldtasche greifen. Aber bei Overwatch habe ich so überhaupt nicht das Gefühl, weil das Einzige, was du da bekommst, sind ja okay, Fall Guys auch so, aber voll ist anders. Du kriegst das Skins, für einen absurd hohen Preis. Guys ist eh nicht hoch, aber ich finde bei Overwatch das noch ein bisschen krasser. Und was ich am schlimmsten finde, du kriegst eine Handvoll an, K an Characters in Overwatch 2 und den Rest musst du dir kaufen. So, wie ich das verstanden habe. Bei mir war das noch so, am Anfang habe ich alle Characters gehabt, weil ich habe das Spiel voll gekauft. Aber jetzt ist es mittlerweile auch so, es gibt jetzt einen neuen Charakter, wie noch so einen Roboter oder so. Der ist ganz cool, aber den kann man selbst für die Leute, die das Spiel vorher gekauft haben. Selbst die können nicht spielen. Die müssen den kaufen. Ich weiß, ob der immer noch kostenlos wird, aber trotzdem finde ich das aber nicht gut. Also Overwatch ist momentan in einer nicht guten Lage. Also... Macht auch nicht viel Spaß, ich hab's auch im Moment nicht so viel gespielt. Und ein bisschen über Overwatch randen. Machen wir einfach weiter. Ich habe mir selber auch geladen. mehr Bell, Boomerang. Ich glaube, das ging sogar diesen Monat zu Ende, wenn mich das nicht täuscht. Es gab mal wieder einen weiteren Pokémon Trailer, bla bla. Genau. War ist ein Pokémon. Ich muss das einfach haben, als ich es gesehen habe. Und jetzt <lacht> reden wir über das sage 500-Abo-Special was mittlerweile bei genau 100 Aufrufen liegt, Leute. Auf jeden Fall, danke Leute für den Support bei dem Video. Ich dachte mir wirklich, als, das, als ich 500 Abos erreicht habe, das waren irgendwie ein, zwei Wochen bevor ich das Video hochgeladen habe, äh, ich war wirklich... Äh, ich, ich, ich war mir nicht sicher, wann ich die Abos bekommen würde, die 500 Abos. Ähm, wann war das Video? Ich glaube, ich habe... Doch, ich glaube, ich habe sogar Ende September schon die 500 Abos gereicht. Hatte aber... Ähm das Video erst irgendwann für, als es dann hochgekommen, online gekommen ist, halt geplant, weil ich vorher keine Zeit hatte, das Video zu machen. Ähm... Genau, aber wegen dem Video selber, ich dachte mir so, ja okay, 400 Abo Special habe ich einfach nur rumgetanzt, rumgezappelt und mehr nicht. Halt statt bei dem vorherigen Abos Special nur ein Lied, bei dem Video dann drei Lieder. Ich habe aber meinem 500 Ob special wieder ein Lied gemacht, aber dafür habe ich noch einen kompletten Song gemacht. Und dann auch noch meine Amiibo-Unbox, die... ich cool fand. Die ich die ganze Zeit im Hintergrund stehen gelassen habe. Weil ich mir dachte, boah, voll die coole goldene Amiibo, Ja, genau, die goldene amiibo Nein, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch hat es das gefallen, dass ich ja ein bisschen was anderes gemacht habe. Ich würde auf jeden Fall beim nächsten Abo-Special... Was? lange dauern würde <lacht> was so lange dauern wird will ich auf jeden Fall was anderes wieder machen vielleicht was ähnliches aber auch ein bisschen was anderes und ähm, ja ja alles interessante was ich zu dem video zu sagen habe habe ich schon schon selber im video am ende gesagt also einfach nur noch mal danke für die 500 subs ich hoffe euch geht's gut ich hoffe ihr macht euch hier bequem es kommen noch einige sachen auf euch zu Ich habe in dem video auch gesagt ich habe vor real life videos zu machen äh, das kam bisher noch nicht, hab's leider verschoben, bisschen so Aber VR-Videos, ich habe bisher nur VR auf meinem Twitch-Kanal, mir auf Twitch gemacht. Aber ich habe definitiv schon seit langem vor VR-Spiele zu Let's Playen. Da kommt auch jetzt auch bald was. <lacht> Wirklich jetzt. <lacht> Und ja, es kam auch ähm, ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Zelda, weil das Kürbisschießen schießen kam. Seit diesen beiden Kürbisschießen-Videos habe ich wirklich einen Hass auf Kürbisse. Ich krieg direkt so Angst zu Schenne, wenn ich nur an Kürbisse denken muss. Äh, reden wir mal was anderes, reden wir mal was anderes, genau. Ähm, der Mario-Movie wurde ja irgendwie in diesem Monat auch noch gezeigt, also so ein Trailer gab es. Und da habe ich mir zusammen auf Twitch angeschaut, während wir irgendwie in Overwatch-Schwarze-Schlange stuck waren. Und ich finde den Mario Movie, ich finde den sehr cursed, ich finde die Designs alle sehr cursed. Ich weiß aber, dass ich mich bestimmt an die gewöhnen kann, wenn ich mir die für eineinhalb Stunden den Film dann anschaue, weil ich mich bestimmt an die gewöhne, aber ich finde die trotzdem cursed, sind komisch aus für mich. Aber ich bin dafür jeden Fall gehypt den Film, ich glaube das wird wirklich der Film, der mich nach Jahren wieder zurück in ein Kino bringen wird, weil ich möchte ihn auf jeden Fall im Kino schauen, ähm... Sonic-Movie habe ich mich zum Beispiel nie angeschaut, weil, wie gesagt, ich bin kein riesiger Sonic-Fan, auch wenn er gut sein soll. Es soll ja noch ein FNAF-Movie geben. <lacht> Mal gucken, wann der kommt. 2025. <lacht> Keine Ahnung. Apropos FNAF. Es war Oktober. Ich habe die ganze Oktober-FNAF-Sache schon längst in den Videos gesagt, glaube ich. Aber auf jeden Fall. FNAF 4. Ich habe einen Trailer gemacht, einen Horror-Trailer. Und ich fand den Trailer ziemlich cool. Und, ja... Ich bin froh, dass ich endlich FNAF 4 zumindest die ersten fünf Nächte durchgespielt habe. Ich habe auch schon die sechste Nacht durchgespielt, ich habe es noch nicht hochgeladen, weil ich mir denke, okay, ich warte halt erstmal, bis ich noch die siebte Nacht durchspiele, weil es gibt eine siebte Nacht. Eigentlich gibt es auch mehr, aber. Psch. Ich will es auf jeden Fall demnächst auch nochmal ein bisschen auf Twitch streamen und dann wiederum zusammengeschaltet auf YouTube hochladen. Sowas, was ich auch so ähnlich ist, was ich auch mit FNAF 2 mit den Challenges gemacht habe, will ich auch mit FNAF 4 machen. Also es kommen noch mehr FNAF 4. Es ist noch nicht vorbei, dass das Play ist kommt noch mehr. Ähm. Es dauert nur, weil das Spiel ist halt. Es, es geht mir sehr auf die Nerven. Guckt euch die Videos an, dann wisst ihr mehr, was ich meine. Aber es ist schön, dass es euch das interessiert. Freut mich. Ich hab noch mehr FNAF in Zukunft geplant. Ähm. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall mindestens zwei FNAF-Spiele kommen. Ja? Ich habe tatsächlich letztes Jahr Oktober ein Spiel namens Pumpkin Jack gestreamt, wo man halt so ein äh, Ausgesendeter von der Hölle kommt. Und dann ist man so ein, so ein Kürbiskopf-Typ mit, einer, mit, einer, mit einem Vogel und alles. Und ist ein ganz cooles äh, Spiel, so ein Hack and Slash 3D-Plattformer-Spiel. Aber ich habe es einmal gestreamt, habe es zur Hälfte durchgespielt und dann einfach aufgehört zu spielen. Und ich habe mich einfach für dieses Jahr dazu entschieden, einfach am gleichen Tag, ein Jahr später, das Spiel nochmal zu streamen. durchzuspielen. Ähm, ja, ich habe es noch mal Ähm. Danke Handy. Ah, jetzt jetzt Möllen die draußen. Ah, jetzt Möllen die. Cool, cool, cool. Und damit ist Halloween vorbei und wir gehen rüber zu November. Und November fängt mit einem cringy dingy Video an. Ja, yeah. Wow, cringy dingy, woo. Äh, Ja, ich habe vor dem Video es ist es lange her gewesen, dass ich cringy dingy hochgeladen habe. Deshalb sind einige Videos reingekommen. Und deshalb ist die Folge auch so lange. Ich wollte die eigentlich gar nicht so lange machen, aber ich dachte mir irgendwann mittendrin in der Aufnahme, ja komm, ich habe jetzt mehr als die Hälfte durch von den Einsendungen, ich mache jetzt alle durch. Und so ist das Video jetzt zustande gekommen, dass es halt so lang wurde. Ähm, ja ich habe super viel in dem Video gemacht, ich habe so lange, super lange geschnitten, aber ich denke es ist auch gut geworden, das Video. Schaut es gerne an, wenn ihr möchtet. Und äh, ja, es kam mehr Zelda in dem, in dem Monat. Ne, offensichtlich, mehr Zelda. Zelda ist halt ein langes Spiel. <lacht> deshalb kam immer noch Zelda, es ist immer noch nicht vorbei. Zelda war wirklich dieses Jahr, kann man so sagen, wirklich mein Hauptgame, das ich gespielt habe. Und ich habe aber auch noch ein random Steam-Game gespielt. Äh, nicht so Super Batman, Also Super Master Schicht das Spiel. Und ich habe das anscheinend irgendwann gekauft, weil das Spiel war doch nicht kostenlos, hat Geld gekostet. Äh, obwohl, wie du gesagt hast, es war kostenlos, aber es, hat, es war nicht kostenlos. Und das Spiel war wirklich nicht gut. Also, ganz ehrlich, ich mochte das Spiel nicht. Wenn es anderen Leuten gefällt, cool, ich hatte keinen Spaß mit dem Spiel und äh, ich möchte meine 2 Euro oder was auch immer ich bezahlt habe, wieder haben, ähm, ja, keine Ahnung, mochte das Spiel nicht, aber ich dachte mir, ja komm, ich habe Geld für das Spiel ausgegeben, wäre das ein kostenloses Spiel gewesen, ne, ich hätte das Spiel einfach verworfen, hätte mir gedacht, okay, ich habe Zeit verschwendet, egal, brauche nicht hochladen, ist nutzlos, aber weil ich Geld ausgegeben habe dafür, dafür, ne, und ich habe ja schon mal Videos gemacht, wo ich für Spiele Geld ausgegeben habe und die kritisiert habe, wie zum Beispiel ein Fischspiel oder was auch immer. Dachte ich mir, okay, komm, ich mache trotzdem mal ein Video drüber. Es ist November, also wird Zeit für ein neues Pokémon-Spiel. Pokémon, Pokémon Karamelsine und Purpur kamen raus und ich habe mich für Karamelsine entschieden. Hauptsächlich wegen den ähm, exklusiven Pokémon. Also den neuen exklusiven Pokémon. Da möchte ich jetzt noch nicht zu so viel sagen. Die, die Videos über diese neuen Pokémon, die sind gerade erst frisch. Die kamen erst jetzt letztens von ein paar Tagen raus. Also ich möchte mein, noch nicht so viel darüber sagen, aber. Äh, ja, Pokémon-Gamesin kam raus und direkt haben Leute angefangen, das Spiel tot zu haten. Ich weiß auch, Monate vorher, als das Spiel noch so geliebt wurde, meinten viele, es ist wirklich eines der besten Pokémon-Spiele. Aber das Spiel ist halt so krass unfinished. Ich habe schon ein ähm, Fazit-Video, entweder das, das Fazit-Video zu dem Spiel kam schon online oder es kommt die Tage online. Aber auf jeden Fall habe ich ein Fazit gemacht mit den Credits. Und äh, schau mir am besten das an für meine ganze Meinung zum Spiel. Es ist gut, aber auch schlecht, kurz gefasst. Ja. Aber auf jeden Fall hat das Spiel hat dort angefangen und hat mich dann das ganze Jahr noch gecarried. Es gab ein weiteres Fall Video raus. Oh, wir wurden das ganze viel mehr. Spann! Yeah! Spongebob hat jetzt tatsächlich eine Collaboration mit Fall Guys, was ich halt echt krass finde. Und äh, ich habe in, in dem Video nicht wirklich viel über Spongebob geredet, einfach nur so eine Minute lang, das war's. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr über ihn reden sollen, vor allem wenn das ganze Titel und Thumbnail über ihn ist. Aber ähm, ich brauche ihn erstmal. ne? Ich, ich versuche ihn freizuschalten. Bleib wahrscheinlich, auch unter den Ka ich muss den Pass dafür übrigens kaufen, um den zu bekommen, also ich versuche ihn freizuschalten und dann noch ein Video zu machen, aber ich verspreche nichts, weil das wird echt schwierig. Ja, ansonsten war der ganze Monat nur noch Pokémon. Yeah, Dezember! Statt jetzt über Pokémon zu labern, ja, yeah, es kann man bei Pokémon, rede ich erstmal ein bisschen über Real Life, also keine Real Life Storytime mäßiges, jetzt wieder, yeah! <lacht> und zwar habe ich ab diesem Monat angefangen an einer neuen Stelle zu arbeiten. Eigentlich sollte ich schon viel früher, irgendwann im November, vielleicht sogar noch früher, eigentlich anfangen mit der neuen Arbeit, aber hat nicht geklappt, Corona und alles wahrscheinlich. Keine Ahnung was da war, aber seit Anfang Dezember arbeite ich nun woanders. Ich möchte nicht wirklich viel sagen, was ich mache, auf jeden Fall, wir machen da irgendwie ab und zu mal ein paar Aufträge. Ähm, bin manchmal in der Werkstatt bin manchmal einfach äh, am Schreibtisch, arbeite ein bisschen. Es ist, ist wahrscheinlich zu langweilig, ich wollte es schon mal gesagt haben, weil es gibt immer Personen, die sich fragen, ja, erzähl mal ein bisschen drüber, jetzt habe ich ein bisschen drüber erzählt, machen wir weiter mit dem interessanten Zeug. Ja, äh, Zelda ging diesen Monat zu Ende und äh, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird noch eine kleine Bonusfolge zu Zelda geben. Es ist nicht wirklich eine Bonusfolge, es ist eher ein Bonusvideo über das Game. Heute viel vor drauf, ähm, ja, es <lacht> wird super. Ich hatte ja tatsächlich, als Pokémon-Kamershin rauskam, habe ich jeden Tag daily zwei Videos hochgeladen, damit ich ein bisschen hinterherkomme mit dem Spiel. Und, ähm, irgendwann dann im Dezember, irgendwann mittig im Dezember, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt wird es langsam zu krass, ich kann nicht so viel Zelda spielen, ich, äh, nicht so viel, ich meine, so viel Pokémon. Es wird so krass, ich kann nicht so viel Pokémon spielen. Ich muss ja jetzt auch erstmal wirklich richtig reinkommen in meine neue, neue Arbeit im Real Life. Und, ähm. Ja. Ähm, deshalb habe ich dann aufgehört, die doppelten Uploads zu machen. Ich glaube, das juckt sowieso niemanden. Aber ich. Ne. Sind auf jeden Fall. <lacht> es, sind, es ist bestimmt Leuten aufgefallen, dass ich nicht mal die doppelten Uploads gemacht habe. Und wow, wow. Oh, wow, die Aufnahme geht wirklich länger als gedacht. Naja, wie auch immer. Und ich kann natürlich den Dezember nicht einfach nur so liegen lassen, ohne den Adventskalender zu, äh, zu erwähnen. Doch es gab dieses Jahr keinen Adventskalender. Denn ich habe dieses Jahr ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar den Mike Visa Adventskranz habe ich ins Leben gerufen. Wo ich basically einfach vier geschnittene Videos mache. Statt zwölf. Weil, wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Zeit. Ich möchte Zeit lieber nutzen, um Real Life klar zu kommen. Zelda und Pokémon zu Ende zu bringen komme ich jetzt eigentlich schon zu Ende, aber ich habe es noch nicht hochgeladen. Aber kommt auf jeden Fall noch. Und ich habe in dem adventskranz auch noch ein paar Spiele geleistet, die ich schon lange streamen wollte. Ähm, okay, ich hätte noch ein bisschen mehr streamen können, aber wie gesagt gegen Ende des Jahres wird auch alles ein bisschen zu zu viel privat. Ich denke im Januar wird etwas lockerer. Ich glaube im Februar dann wieder nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das auf jeden Fall handle. Aber da. Ihr könnt auf jeden Fall wieder große Videos erwarten von mir. Ja, was waren denn die wenn es ganz videos Das erste Video war 10 Arten von Fall spielern die jeder kennt. Ja, das war so eine kleine Parodie von den Nebel League-Videos. So, aber halt so ein Fall stil Ganz ehrlich, ich glaube, man merkt dem Video an, dass es gerusht ist. Ich hatte wirklich am Ende keine... Ich habe das Video wirklich last minute aufgenommen, zusammengeschnitten und dann auch noch ganz knapp noch rechtzeitig hochgeladen. Ähm... Ich weiß nicht, hat es euch gefallen, das Video? Wenn ja, vielleicht mache ich dann noch einen zweiten Teil, weil ich habe auf jeden Fall noch eine große Liste für weitere zehn weitere Arten. Ähm, und eventuell remake ich nochmal das Video, weil, wie gesagt, es war ein bisschen gerusht. Ich wollte es einfach nur hochgeladen haben. Und... Ähm, wir hatten die Idee für das Video schon seit längerem, tatsächlich. Schon seit super lang, zu den letzten Jahr irgendwann, keine Ahnung, wie wir schon super lang hat mit der Idee für das Video und dann dachte ich mir einfach so random, als ich ah, mit Mütze im Talk war, habe mit ihm einfach so ein bisschen gechillt, Fallgeist gespielt, dies, das und dann habe ich mich daran erinnert, hey, wir wollten nochmal so ein Video machen, so ein Fallgeist-Spieler und ich habe auch gesagt, dass ich gar keine Ahnung, habe, was für ein erstes Video ich machen wollte denn eigentlich war als erstes Adventskranz-Video das Minecraft Bubeland-Video geplant dennoch musste ich es verschieben auf, nächstes, auf, auf, das, auf das nächste Woche-Video weil Ben noch nicht genug Zeit hatte, sein Video zu schneiden und dann ne, dann kam da dieses Video gewaschen also, ne, lassen was soll ich meine, ja das zweite Adventskanz-Video sollte dann eigentlich auch das Bubelan-Video sein ich muss es aber noch mal verschieben weil Ben immer noch nicht ready war nichts gegen Ben hier überhaupt nicht das soll jetzt auch nicht gegen Ben sein oder so ich wollte einfach nur sagen, dass ich es halt verschieben musste ähm, beim ersten Video war ein bisschen war ein bisschen tragisch weil ich das schon sagen geplant hatte. Beim zweiten Video hatte ich mir schon ein bisschen das Gefühl und ich hatte auch ein Backup. Und der Backup war dann halt dieses Paparazzi-Video, wo ich einen random Singer wieder video gespielt habe. Das ist tatsächlich ein Stream-Ausschnitt, also das ist das allererste Stream-Zusammenschnitt-Video, glaube ich. was ich Also von Twitch auf YouTube, glaube ich. Also das ist heißt das allererste. Ich habe sowas ähnlich jetzt auch schon öfter gemacht, aber es ist das ich würde schon sagen, dass es so, so, so das allererste eine Art ist, keine Ahnung. Ich würde gerne noch mehr von so Twitch-Streams nehmen, die zusammenschneiden und dann so hochladen, so wie das Video. Ähm, ich wollte schon lange schneiden, also dachte ich mir, okay, jetzt wird es mal Zeit, das zu machen. Dritte Video war dann endlich das Minecraft-Bubelan-Video. Ähm, es wurde ein bisschen lang, klar, aber ich denke, das Video ist trotzdem sehr gut geworden. Ich finde es sehr ja lustig. Ähm, hat einen klein bisschen dunklen Humor, hat ein bisschen, äh... Ich musste sehr lange dem Video schneiden, weil ich mir dachte, okay, Ben schneidet sein Video. Sein Video wird auf jeden Fall krasser geschnitten sein als meins. Obwohl sein sogar kürzer ist und er sogar wie 10 Stunden Aufnahmematerial hatte. Und da wollte ich einfach mit meinem, ich konnte aber mit meinem nicht wirklich competen. Aber trotzdem hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ähm, ich habe trotzdem Mühe gegeben. Ähm und ja, das letzte Video, was ich heute erwähnen werde, ist das... Letzte Adventskranz-Video, was tatsächlich ein bisschen zu spät kam. Aber ich denke, so schlimm ist das nicht. Das war das Mario vs. Luigi Video. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee, was ich machen wollte, weil gut, dass sie mal aufgefallen ist, aber ich hatte in dem Adventskranz-Video gesagt, dass ich noch ein Video von äh, dem Adventskalender vom letzten Jahr holen wollte. Und das habe ich nicht mehr geschafft. Und ähm, dann hatte ich einfach random mit Mützi die Idee, hey, lass einfach dieses Spiel, was wir letztens angefangen haben, einfach so fun, fun, Just for Fun zu spielen, einfach als ein Video zusammenschneiden und hochladen. Dann so, ja, okay, könnte lustig werden. Ich habe auch, ja, okay, könnte lustig werden. Und ja, von den Top 3 Videos dieses Jahr ist das auf Platz 3. Ist wirklich. Ich hätte nicht ansatzweise gedacht, dass das Video so gut ankommen würde, aber freut mich. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr, bestimmt schon irgendwann im Januar oder so, werde ich bestimmt noch einen zweiten Teil hochladen. Ähm, um, wahrscheinlich kürzeres Video, ich finde das Video tatsächlich ein bisschen zu lang geworden, aber... Man kennt mich unter langen Videos, ja, ich ich mache mach selten kurze Videos. Ich kann kurze Videos machen, wenn ich die Idee dafür habe. aber ich mache halt gerne lange Videos, weil bei langen Videos hast du halt mehr davon. Ich meine, du schaust dir halt zum Beispiel das Zehnen von Folge des Spielern an und dann hast du direkt wieder alles vergessen, weil das Video so kurz war. Aber bei so einem 30 Minuten Video, da, das vergisst du eigentlich nicht. Na wie auch immer Na wie auch immer, das war auf jeden Fall der Silvester-Talk für dieses Jahr Böller gehört draußen, obwohl die die letzten paar Tage ständig gesperrt haben mit den Dingern obwohl es auch lange nicht Silvester ist also Leute können nicht auf ihren Kalender äh, schauen ich weiß nicht warum Leute vorher schon böllern scheinbar ist Böller wieder legal ich weiß es tatsächlich nicht auf jeden Fall haben wir wieder dieses Jahr keine Böller weil ähm, ich habe mit ganz vielen anderen zu tun was genau sage ich euch dann nächstes Jahr? <lacht> Apropos nächstes Jahr, was sind denn meine Pläne für nächstes Jahr? Gut, dass ihr fragt. Natürlich mehr Let's Plays, of course. Ne, Pokémon wird äh, zu Ende gehen. Ich werde ganz viel. Ich, ich habe geplant, mehr Plattformen zu machen, mehr Livestreams zu machen, mehr Twitch livestreams zu machen. Folgt mir auf Twitch und ähm, mehr random Steam Games. Anfange mit VR-Videos, öfter geschnittene Videos raushauen, als ich dieses Jahr gemacht habe. Generell versuche ich einfach ein bisschen aktiver zu werden. Der eigentliche Plan ist und bleibt ja immer noch eigentlich eingeschnittenes Video in der Woche, auch wenn es einfach nur ein Random Steam Game ist. Trotzdem eingeschnittenes Video die Woche. Und wenn es geht, auch ein Stream auf YouTube die Woche und mindestens ein, zwei Streams so auf Twitch die Woche. Das ist so der, ein der eigentliche Plan, so eigentliche Upload-Plan, könnte man sagen. Ähm, Habe ich nicht immer eingehalten, ist schwierig einzuhalten. Ich werde es wieder versuchen und vor allem auch jetzt im Januar wieder richtig reinhauen mit den Videos. Eigentlich hätte ich das im Dezember machen können, wo jetzt im Dezember eigentlich die besten Quoten sind für Youtube, aber Bei mir doch nicht. Wer hat schon Monetarisierung? Ich nicht. Ich brauch sowas nicht. Ich gebe euch einfach alles, was ihr haben könntet im Januar. Ja, ich hoffe, euch hat das Jahr gefallen. Ich hoffe, euch hat der äh, Adventskranz gefallen. Schreibt dann in den Kommentaren, wie er euch gefallen hat. Ähm... Ein kleiner Nachtrag noch für dieses Video. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute so ein Best of 2022 Video hochgeladen haben Und äh, ich bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, das zu machen Ich dachte mir immer so, okay, vielleicht könnte ich am Best of diesen Monat machen also so 5 Minuten Video, wo ich so ein paar Clips von Videos diesen äh, Monat mache Aber sollte ich das vielleicht machen? Ich habe die Idee, vielleicht mache ich das Vielleicht mache ich das ja ähm, ja Freut euch auf nächstes Jahr Ich hoffe, ich kann da einige Sachen umsetzen Mehr würde ich sagen, like das Video. Wir sehen uns morgen wieder mit Pokémon. Ähm, vielleicht stream ich auch gerade. Nein, tue ich nicht, aber. Die Tage stream ich wieder. Also, schaut mal mein Stream vorbei. twitch.tv slash